Ja, liebe Hörer von Radio Dresden, heute können wir Sie gar nicht neidisch machen. Also das Wetter hier in San Pedro del Pinatar bewölkt. 14 Grad würde ich schätzen, gefühlt sind es 10 Grad und es ist ziemlich windig. Aber ich freue mich trotzdem, dass Dennis Erdmann neben mir ist. Dennis, hallo, es ist jetzt schon der sechste Tag hier im Trainingslager. Stichwort Lagerkoller. Ja, Lagerkoller äh, hält sich noch in Grenzen. Ähm, klar will man nicht immer nur dieselben Jungs sehen, sondern will man auch äh, Familie sehen und äh, andere Personen, aber mit den Jungs lässt sich auch ganz gut leben. Was hast du gestern am freien Nachmittag gemacht? Ähm, ich war mit Benny und mit dem, äh, Christian Walter, im Chef Scout, ein ähm, bisschen an der Strandpromenade, haben ein bisschen was gegessen, äh, ein bisschen was äh, Zuckerhaltiges zu uns genommen und äh, halt uns gestärkt ganz normal. Und einen super schönen Sonnenuntergang miterlebt, oder? Ja, äh, war zwar windig, aber war schon schön. Äh, ganz romantisch mit den zwei gewesen. Ja. Auf dem Zimmer liegst du hier mit einem anderen äh, Teamkollegen, das ist ja so ein bisschen zugeteilt worden, erfahrener Spieler mit jungen Spieler. Äh, ja, also ich bin mit dem Tobi Müller. Ich glaube, äh, an Zweitliga-Einsätzen hat er mir noch <lacht> einiges voraus. Äh, aber vom Alter her bin ich halt ein bisschen älter, aber wir beide verstehen uns super. Wir hier reden über die Weltpolitik, <lacht> über gewisse Dinge und das ja, ist eigentlich ganz cool. Wobei du zunächst einen anderen Spieler auf dem Zimmer hattest? Ja, ich sollte eigentlich mit dem Virgil äh, auf dem Zimmer äh, sein, aber ähm, der schnarcht so laut, äh, das hätte ich mir einfach nicht antun können. Und von daher habe ich den Silvano da reingeschickt. Ich glaube, äh, Käse und Käse versteht sich gut und von daher. Dann ist, ich stelle mir gerade vor, wenn Furchill äh, da schnarcht, wie du dann in der Nacht wach wirst. Und äh, ja, du bist ja auf dem Platz auch ziemlich aggressiv. Aber das muss man bei dir komplett unterscheiden. Privat bist du ja ein ganz, ganz lieber. Du lebst deine Aggression wirklich nur auf dem Platz aus. Also du hast ihn vielleicht nur zart angestupst oder wie ging das vor sich? Äh, ja, ich habe ihn echt nur leicht berührt <lacht> mit dem Fingernagel. Aber ähm, ja, ich, wie gesagt, auf dem Platz bin ich halt ein komplett anderer. Aber privat äh, bin ich halt ein lieber netter Kerl. Definitiv. Aber Stichwort Aggressivität. Du hast ja nun doch die ein oder andere gelbe Karte gesehen in der Hinrunde. Wie versuchst du deine Aggressionen zu kanalisieren? Das ist ja ganz wichtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch gucken, dass du nicht in der 27. Minute vom Platz fliegst. Ja, also wie gesagt, vom Platz äh, fliege ich äh, definitiv nicht, äh, egal in welcher Situation ich bin. Ähm, aber die Aggression, ja, ich habe einfach ein Ziel vor Augen. Ähm, ich will, weiß, was ich will. Ich fokussiere mich ja drauf und äh, ja, das ist halt das Wichtigste und ich halte mir das halt jeden Tag vor Augen und so schaffe ich es halt. Was willst du? Ich will mit Dynamo in die zweite Liga. Kein ganz schlechtes Spiel, äh, Ziel, würde ich sagen. Ähm, was nehmt ihr euch jetzt konkret für die Restrückrunde vor? Was macht dich optimistisch, dass Dynamo am Ende mit vorn dabei ist? Ja, ähm, ich glaube einfach, äh, wir haben einen längeren Atem. Wir äh, versuchen so lange wie möglich oben zu bleiben. Ähm, Klar, wir haben gewisse Spiele noch vor uns, äh, schwierige Spiele, äh, Bielefeld etc., auch die Mannschaften von unten sind halt schwierig, aber ich glaube, mit den Fans im Rücken äh, werden wir noch einiges erreichen und äh, ich bin fast davon überzeugt, dass wir dieses Jahr äh, so lange wie möglich oben dranbleiben und dann echt äh, die Türe aufstoßen. Mhm. Heute im Training war richtig Dampf dahinter, da gab es diese kleinen Spielformen 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3, das macht, glaube ich, dir auch dann so richtig Spaß, wenn man sich so austoben kann auf dem Platz? Ja, also äh, macht schon einem Spaß, sei denn der Scholle schießt einen mit 200 km/h gegen den Kopf, dann äh, macht es mir keinen Spaß mehr, aber so macht es echt Spaß und ich glaube äh, den Jungs auch und äh, wir sind alle heiß, wir wollen alle äh, marschieren, wir wollen alle Gas geben und äh, ja, so muss es einfach bei bleiben. Ein Markenzeichen von dir sind die vielen äh, Tattoos. Hast du schon überlegt, kommt im Sommer vielleicht eins dazu? Wobei, die haben ja alle einen tieferen Sinn bei dir. Ne? Die haben ja eher weniger mit dem Sport zu tun. Ja, genau. Ja, die haben alle einen tieferen Sinn. Aber ähm, ich würde mir auch gerne das Dynamologe dann tätowieren lassen, wenn wir aufsteigen. Das habe ich den Jungs auch schon gesagt. Und äh, das werde ich auch natürlich auch einhalten. Dennis, danke dir. Ich danke dir.